Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung und ja, es gibt wieder mega viel zu berichten und äh, um Oculus, Facebook ist es ja sowieso momentan nie still und äh, gestern habe ich ja schon eine Eilmeldung rausgehauen für die Quest 2, da gab es ja ein Leak. Heute ist noch mal was Neues rausgekommen. Da gehen wir ganz kurz drauf ein. Das Video, falls ihr das gestern verpasst habt, packe ich in die Infobox und auch in die Beschreibung. Also schaut da definitiv auch mal rein. Und ja, dann haben wir Facebook Connect als Thema oder Oculus Connect. Da sprechen wir mal ganz kurz drüber. Und ja, dann haben wir noch Wife Focus Plus 5G Edition. Mal schauen, da gibt es irgendwelche Neuigkeiten. Dann haben wir noch Netflix als Thema. Vielleicht kommt da noch was in AR, VR, mal schauen. Dann äh, bastelt Samsung eventuell an eine, einer HoloLens äh, Kopie und äh, da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann haben wir noch äh, unsere Game äh, Sektion, sage ich mal. Da gibt es Propagation, das ist ein eine Zombie-Shooter aus äh, Frankreich, soweit ich weiß. Und äh, ja, den habe ich leider auch noch nicht testen können, aber da gibt es äh, einen Trailer zu sehen und äh, ja, ein paar Neuigkeiten. Und dann gibt es Gnomes and Goblins, was bald erscheint. Und dann haben wir noch Far Cry VR. Und dann haben wir noch Argos, A Game of Space, beides von Ubisoft. Und ja, ich würde sagen, gehen wir zu unserem ersten Thema. Das wäre Facebook und die Quest 2. hier sind wir beim Update Quest 2 League und äh, ja, gestern habe ich ja dazu schon mal was gesagt. Heute gab es wieder ein Leak und zwar ein verpackungs -Leak. und den zeige ich euch jetzt mal kurz. Und äh, da wurden Spiele geleakt, die noch überhaupt nicht äh, ja, einmal angekündigt wurden und auch noch nicht erschienen sind. Und äh, hier sehen wir einmal die Vorderseite auch und äh, ja, hier oben sehen wir die angekündigten Spiele. Das ist einmal Star Wars Tales from the Galaxy Edge, da gehen wir gleich noch mal ganz kurz drauf ein das 2020 erscheinen soll. Dann Horizon, was noch in der Beta-Phase äh, sich befindet. Ähm, habe ich mich auch für angemeldet, bin ich leider noch nicht für angenommen worden. Und äh, dann den, den Fortnite-Klon Population One, da bin ich auch mit dem Entwickler in Kontakt schon seit Längerem. Aber da habe ich auch schon länger nichts mehr von gehört. Und dann die unangekündigten Titel The Climb 2, also habe ich überhaupt noch nichts von gehört. Und Jurassic World Aftermath und äh, ja, also das sind natürlich auch Namen wieder. Star Wars, ähm, Jurassic World, Jurassic Park, ähm, The Climb ist natürlich auch ein cooler Titel, aber diese, diese großen Namen, die ziehen natürlich auch Käufer an. Und ja, also auf den Jurassic World freue ich mich tierisch. Also so richtige Dinosaurier-Games in VR haben wir ja noch nicht gehabt. Und äh, das ist auch ein Thema, was ich richtig geil finde eigentlich. Und äh, ich habe noch kein gutes Spiel da in, in VR gesehen. Es gibt natürlich welche, aber die haben mir alle nicht gefallen. Und äh, ja, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz hier die Verpackung, die äh, geleakt wurde. Und äh, hier unten sehen wir auch die Spiele. Und ich habe das Bild mal groß gezoomt. Ich ähm, werde das mal ganz kurz hier aufs Bild legen. So, und hier sehen wir oben links Star Wars und äh, dann The Climb, Jurassic World, Horizon, Population One und dann Beat Saber. Gut, Beat Saber kennt natürlich jeder. Ähm, ist auch ein äh, Publikumsmagnet, sage ich mal, oder, oder Spielemagnet. Also, das spielen super viele Leute und äh, das zieht natürlich auch Käufer an. Ähm, aber dafür jetzt extra eine Quest 2 holen wäre jetzt Quatsch. Aber ansonsten die Spiele. Ist natürlich auch noch alles fragwürdig, was wird äh, Quest 2 exklusiv, was nicht? Gibt es überhaupt äh, Quest 2 exklusive Titel? Und äh, ja. Es wäre natürlich am fairsten, wenn man das äh, so macht, dass äh, Quest weiterhin alle äh, Spiele spielen kann. Nur in äh, Grafik reduzierte äh, Einstellungen und äh, Quest 2 halt in höherer Grafikeinstellungen wie am PC halt auch. Das wäre halt fair, aber äh, lassen uns einfach mal überraschen. Ja, das war der, der Quest 2 League. Und, und der, oder der neue Quest 2 League. Und äh, jetzt können wir mal ganz kurz uns Star Wars äh, the Tales from the Galaxy Edge anschauen. Da habe ich auch noch mal hier die Seite aufgeöffnet. Und äh, ja, neue Infos zu Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Und ja, ich habe jetzt gelesen, es soll definitiv mehr Spieleanteile haben. Also nicht so wirklich ähm, ja, mehr so ein interaktiver Film, sondern soll wirklich mehr, mehr Spieleanteil haben. Und äh, ja, da bin ich drauf äh, echt gespannt. So, so richtige geile Star Wars Games ähm, sind natürlich mega wichtig. Und äh, ja, ich hätte mir bei Vader Immortal auch ein bisschen mehr äh, Gameplay erwartet. War nicht schlecht, was man da gespielt hat, aber es war halt mehr ein interaktiver Film, interaktive Serie. Und äh, ja, da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr Gameplay und mehr, ja, nicht alles so wirklich nach, nach einer Linie, sondern dass ich mir auch bestimmte Wege selber suchen kann und so weiter und so fort. Ja, man soll sogar sterben äh, können in, dem, in diesem Spiel hier. Und äh, ja, hier steht ja noch exklusiv für Oculus Quest. Ähm. Was steht dazu? Da steht jetzt noch nicht so groß was zu, oder? Das neue Star Wars Spiel wurde bislang nur für Oculus Quest angekündigt. Also ähm, eine Rift-Version ist noch nicht bekannt, aber soll man deshalb halt nicht abschreiben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich ein äh, Verkaufsmagnet sein soll für die Quest und dass das erstmal exklusiv für Quest, Quest 2 bleibt und vielleicht ein Jahr später oder so dann auf der Rift erscheint. Lassen wir uns einfach mal äh, gespannt sein darauf. Und, äh, ja, hier gibt's, was gibt's hier? Schauen wir einfach mal rein. So, das Ganze ist jetzt hier auch so ein bisschen, ja, Making-of, sage ich mal. Ich äh, werde es jetzt nicht ganz äh, hier anschauen. Schaut euch das gerne selber an, wenn ihr das ger äh, gerne sehen möchtet. Und, äh, also da gibt's jetzt keine richtigen Gameplay-Szenen oder so. Und, äh, ja, Schaut da einfach selber mal rein, ähm, ist auf jeden Fall interessant. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zur Facebook-Connect-Seite. Und ja, hier sehen wir auch noch mal Facebook-Connect offizielles Programm vorgestellt. Ist auch auf mix.de und äh, das werde ich auch noch mal in die Beschreibung packen. Schaut da definitiv mal rein. Hier äh, sind die Keynotes, was es alles gibt und äh, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da morgen definitiv dann einen Livestream mache oder so. M muss ich echt mal schauen, ähm, wie spät das Ganze wird und so weiter und so fort und wie es äh, zeitmäßig auch aussieht. Okay, und das Ganze könnt ihr euch auf dieser Seite hier anschauen und äh, blenden wir mal kurz hier ein. facebookconnect.com. und hier lief läuft auch schon mal ein Timer, ähm, wann das Ganze hier losgeht und hier könnt ihr auch nochmal die Keynotes und so weiter euch anschauen, was es alles gibt. Und ja, wer das Ganze in VR erleben will, ähm, ich habe es bisher echt noch nicht getestet, aber da gibt es diese Oculus Venues und darauf soll das auch zu sehen sein. Und äh, ja, sind wir einfach mal gespannt, was darauf ist. Ich denke, ich werde da auch mal kurz reinschauen. Äh, habe ich noch nie gemacht, aber für Live-Events in VR ist das natürlich cool. Werde ich auch verlinken, also schaut da definitiv auch mal rein. Und äh, ja, ich würde sagen, wir können zum nächsten Thema gehen und das wäre die Vive Focus Plus 5G. So, kommt eine Vive Focus Plus 5G Edition raus, ist momentan natürlich alles in der Schwebe und äh, schauen wir uns einfach mal die Neuigkeiten an, die es jetzt gibt. Und zwar äh, ist ein Benchmark-Resultat auf Geekbench erschienen am 9. September und äh, da ist eine Y-Focus Plus gelistet mit XR2-Chip und das ist genau der Chip, der jetzt auch in die Quest 2 Einzug hält. Und äh, ja, das ist der neue High -End, mobile High-End Chip. Und äh, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Als Modell ist eine HTC Y-Focus XR2 angegeben, die auf Basis von Android läuft. Und äh, ja, der XR2-Chip basiert auf dem Snapdragon 865 und wurde Ende 2019 enthüllt. Er soll doppelt so schnell rechnen, wie der in der Oculus Quest verbaute 835er Snapdragon. Und ja, das habe ich gestern ja schon in der Einmeldung ähm, erwähnt, dass der auch äh, viel, viel schneller ist, ähm, der XR2, als der alte Chip, der jetzt verbaut ist. Und ja, hier steht, äh, was es mir jetzt gar nicht äh, klar war, 11 mal so viel Leistung für KI-Kalkulationen ist natürlich auch wichtig für die Entwickler. Und äh, bis zu sieben Tracking-Kameras kann der unterstützen, äh, soll 5G-tauglich sein. Und Auflösungen von bis zu 3000 auf 3000 Bildpunkten bei 90 Bildern pro Sekunde darstellen können. Ist natürlich auch äh, einiges. Und äh, ja, 5G-tauglich wäre dann natürlich äh, ja, eine Maßnahme, unser, unser Kabel loszuwerden, sage ich mal. Ja? Äh, unser geliebtes Kabel. Und äh, ja, das könnte man dann natürlich als... Ähm, ja, sage ich mal, Oculus Quest sehen, die Verbindung mit dem PC aufnimmt, aber ohne Kabel. Also das wäre der absolute Hammer, sage ich mal. 5G ist natürlich äh, in Verruf äh, schlimme Dinge zu tun. Also ich bin da kein, äh, kein Profi drin in, in Wellenanalyse. Ich kann mir gut vorstellen, dass verschiedene Wellenfrequenzen nicht gut für, für Lebewesen sind. Und äh, ja, aber ob 5G jetzt schlecht gut ist, mag ich nicht, nicht zu sagen. Da müssen sich wirklich die Spezialisten mit auseinandersetzen. Ähm ich kann mir gut vorstellen, äh ja, es gibt Wellen, ne? Mikrowellen. Ähm die sind mal gar nicht gut für den Körper. Und äh ja, dass es da draußen Wellenformen gibt, äh die nicht wirklich gut für uns sind, ist auch klar. Von daher, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ähm 5G soll der neue Handystandard werden und äh, soll mega große Bandbreite haben. Da gehen wir aber jetzt nicht wirklich ins Detail, sondern äh, ich, da kann sich ja auch jeder selber belesen. Braucht man einfach nur mal Google anzuschmeißen, sage ich mal. Und äh, hier schreiben sie es anders, der XR2-Chip ist der nächste autarke next VR-Chip. Und äh, ja, bislang war er nur in der französischen Links R1 verbaut. Ja, jetzt hält er aber überall Einzug, ne? Quest 2 und so weiter und so fort. Und ja, ich bin gespannt, aber um HTC steht es ja nicht wirklich gut und die sind ja arg äh, ja, finanzgebeutelt, Finanz sage ich mal. Und alleine die Y-Focus Plus ähm, hat den günstigeren 835er, der auch in der Quest äh, verbaut ist, ähm, drin. Und alleine diese Brille kostet schon 1.000 Euro. Und ganz ehrlich, ähm, die werden so den VR-Markt nicht, ja, ja, übernehmen ist falsch, aber äh, die werden damit ihre Brillen nicht verkaufen können, bei dem Preis und was Facebook da mit der Oculus momentan äh, raushaut. Wenn die Preise von der Quest 2 stimmen, äh, können die einpacken. Ganz ehrlich, die können einpacken. Ähm, bei dem Preis überlegt sich doch keiner mehr dann, ja gut, Facebook-Gegner vielleicht, ne? dass die sagen, ich äh, zahle jetzt mehr für die vive focus zahle ich jetzt 1200 Euro, sage ich mal, so ein, so ein äh, Fantasiepreis und äh, kaufe nicht die billigere äh, Quest 2, weil ich Facebook nicht mag. Gibt es natürlich auch. Ähm, ich würde es nicht machen, aber ähm, momentan steht ja sogar in der Schwebe, dass das Teil überhaupt äh, rauskommt. Ne? Also ob das überhaupt rauskommt, ob HTC es rausbringen will und kann. Also finanziell kann, ne? das ist äh, Thema. Und ja, also für, für uns VR-Fans wäre es natürlich cool, desto mehr VR-Brillen, desto besser. Ähm, der stärkere, Finanzstärkere wird sich natürlich irgendwann durchsetzen. Äh, ob es das bessere System dann wird, was sich durchsetzt, ist immer die Frage. Ne? Äh, bei VRS war es so, dass sich nicht das bessere System durchgesetzt hat bei äh, ich glaube, bei den HD, DVDs, äh, Blu-rays und so weiter hat sich auch immer irgendein System durchgesetzt und ob es das Bessere war, stand auch immer in den Sternen und äh, ja, so wird es bei VR auch sein. Das sind die momentanen News zur Vive Focus Plus. Ich wollte es noch, noch, noch mal anreißen, finde ich ganz interessant, besonders, dass da auch der XR2-Chip verbaut ist. Und ja, kommen wir einfach zum nächsten Thema und das wäre Netflix. Ja, Netflix, AR könnte ziemlich entscheidend sein und äh, ich muss momentan sagen, also momentaner Status, AR ist für mich total uninteressant. Äh, es, es hat Potenzial, richtig interessant zu werden, aber momentan gibt es da einfach noch keine guten, guten Brillen, die wirklich Einzug bei uns gehalten haben und äh, auch bezahlbar waren, vernünftig. Ähm, da kommen wir gleich noch mal zum anderen Thema. Habe ich ja eben angekratzt. Die Samsung äh, baut da, bastelt ja an, da an was. und Ja, aber Netflix äh, findet AR sehr interessant. Und ja, Netflix hat ja bisher fast alles erobert. Unsere Wohnzimmer, unsere Handys, unsere Tablets. Und ja, gerade als ich äh, auch äh, im Urlaub weggeflogen bin, sah ich im Flugzeug äh, Leute, die guckten alle mit ihren Handys, äh, Tablets und so weiter. Netflix-Serien, das hat man ganz klar gesehen. Man kann sich ja schön mit der App runterladen, die Filme oder Serien, die man da gucken möchte. Kann die bequem auf in der Zugfahrt, im Flugzeug und so weiter schauen. Und ja, ähm... Ich selbst habe es auch gemacht. Ich habe mir auch ein paar Lieblingsserien rausgesucht und habe die dann äh, während des Fluges geguckt. Und äh, ja, den Markt haben die komplett erobert und äh, da versucht Amazon ja auch einzusteigen. Äh, hat natürlich auch schon äh, viel Platz gewonnen, aber meiner Meinung nach ist Netflix da noch einen Schritt weiter nach vorne. Und äh, ja, und äh, Netflix-Chef Reed Hastings hat es gesagt, die Entwicklung der Display-Technologie schreitet ja immer weiter voran. Und äh, TVs zu Hause sind ja auch echt, die werden immer besser, immer preiswerter. Äh, es gibt schon sehr gute 40, 50 Zoll für 3 bis 500 Euro. Da schreien, äh, sprechen wir schon von 4K-Displays. Und äh, ja, 8K hält auch bald Einzug in die, in die Wohnzimmer, da bin ich mir auch ganz ganz sicher. Und ja. Das hat Netflix natürlich auch ähm, schon erkannt. Und die äh, sind sich auch klar, dass die Displays immer besser werden. Und äh, ja, Reed Hastings hat jetzt gesagt, Augmented Reality ähm, könnte ziemlich entscheidend sein für den Markt. Und äh, auch wenn er sich sicher ist, dass äh, VR momentan das bessere Bild bietet, äh, ist er sich sicher, dass AR äh, da... Besser wäre für Netflix, ich, ich weiß es nicht, inwiefern. Ähm, ich finde VR einfach viel besser für, für Netflix. Äh, nicht nur jetzt, jetzt aktuell, im aktuellen technischen Stand, sondern auch für die Zukunft, weil ich möchte eigentlich, wenn ich dann Netflix gucke, komplett abgeschirmt sein und äh, nicht nur irgendwie mit einer Brille HoloLens. Klar, man sieht dann die Umgebung weiter, aber ich finde, äh, man kann dann halt viel besser abtauchen in den Film. Ist aber wahrscheinlich Geschmackssache. Ja, und äh, die möchten halt irgendwann den, äh, den AR-Markt dann auch erobern. Den VR-Markt werden die auch irgendwann erobern. Das ist für mich auch ganz klar. Und äh, ja, am liebsten hätten die, wie hier oben gesehen, eine HoloLens-Brille, sage ich mal, oder AR-Kontaktlinse. Äh, und äh, ja, die Kontaktlinse finde ich auch ganz cool mit dem, mit dem äh, Netflix-Logo. Und äh, ja, da gibt es ja ein Start-up das nennt sich Mojo Vision und äh, die bauen äh, so eine Kontaktlinse äh, natürlich jetzt nicht für Netflix selber, sondern für ganz andere Dinge auch und äh, ja, schauen wir uns einfach mal kurz diese Seite auch noch an von, von Mojo Vision und äh, ja, weitere 51 Millionen US-Dollar für smarte Kontaktlinse und ja, die sind da momentan dabei, sowas zu bauen und ähm, zu entwickeln. Auch natürlich für Leute mit Sehschwächen, da könnten natürlich äh, ja, Sachen eingeblendet werden, ähm, verbessert werden, vergrößert werden, was man sieht und so weiter und so fort. Und äh, für, für solche Leute mit Sehschwächen, äh, Sehbehinderungen äh, wäre das natürlich mega. Und äh, ja, das sagen die, das schreiben die auch hier. Ne? Und ja, die ersten, die ersten Kontaktlinsen äh, waren sogar auch, glaube ich, irgendwie noch, noch wirklich mit, mit, mit Kabeln raus. Und äh, ja, Leuten, denen das dann vorgestellt wurden die haben natürlich dann äh, so eine VR-Brille aufgekriegt. Äh, ist ja ganz klar, dass die jetzt nicht wirklich äh, alle, alle Redakteure, sage ich mal, die da ähm, dran teilnehmen durften, dass die da so eine Kontaktlinse dann reinbekommen haben. Nee, da haben die dann wirklich einen, äh, ja, VR-Pressedemonstration wahrscheinlich gebaut. Und äh, da konnten sie sich das, das Ganze anschauen, wie das dann wirklich mit so einer Kontaktlinse dann irgendwann mal aussehen wird. Finde ich interessant, ähm, so eine AR-Kontaktlinse. Aber ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr, sehr weit von entfernt. Und das ist eine äh, monochrome äh, Kontaktlinse. Also nichts mit Farbdisplay oder so. Also äh, monochrom ist ja schwarz-weiß und äh, ganz klein, ein, einfach gehalten. Und äh, ja, ja da äh, kommt noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, natürlich mega viel Technik auf uns zu, äh, in AR, VR-Bereich. Und äh, ja, aber gerade sowas finde ich interessant, was wirklich Menschen, die krank sind, helfen kann. Ähm, nicht nur halt für die für die Konsumgesellschaft, für, für unseren Spaß, spiele -Spaß und so weiter, sondern äh, auch wirklich für Leute, die krank sind, was denen dann äh, auch wirklich, ja, mehr Lebensqualität bringt. Also äh, das finde ich interessant und ähm, ja, wenn ich sowas finde, werde ich ja auch weiterhin äh, drauf ja, eingehen, äh, euch zeigen, weil ich halt sowas super mega finde. Auch NeuroLink, auch wenn ich ihn gruselig finde, aber sowas kann später halt auch mal Leuten helfen, die Prothesen brauchen und so weiter und so fort. Ja, aber von AR kommen wir jetzt zum nächsten AR-Thema und das wäre Bastelt Samsung an HoloLens-Kopie. Ja, hier sehen wir das eingereichte Patent von Samsung zu ihrer HoloLens Kopie, aber ähm, ja, was heißt schon Kopie? Also ähm, Oculus hat mit äh, der, der Quest angefangen und äh, dann sind auch alle äh, nachgekommen und äh, ja, sind das jetzt alles Kopien? Also klar äh, wird da mit Sicherheit äh, super viel Benchmarking betrieben. Die äh, ganzen Brillen werden auseinandergenommen. Und, aber um Sachen zu schützen, gibt es ja eine Milliarde Patente für so eine Brille. Und das äh, ja, ist jetzt übertrieben, aber ziemlich viele. Und äh, ja, da werden die mit Sicherheit die ganzen Firmen sich immer wieder absichern, äh, damit Patente nicht direkt geklaut werden. Ja, auf jeden Fall äh, hat Samsung da jetzt ein Patent in der Wipo eingereicht, äh, das eine Eierbrille zeigt die der Hololens verblüffend, verblüffend ähnlich sieht. Ja, hier sehen wir auch die, die zwei Frontkameras oder eine Kamera auf der anderen Seite wird noch eine sein. Ähm, hier sehen wir den Spiegel, glaube ich, der das ähm, Bild zu uns ins Auge wirft, sage ich mal. Und ja. AR ah, ist noch nicht bei dem Privatverbraucher angekommen. Äh, es gibt diverse Brillen, steht jetzt hier, wie eben schon erwähnt, auch äh, HoloLens. Aber ähm, das wird eher für den Unternehmerbereich benutzt und nicht für uns Privatanwender, weil es halt auch zu wenig Anwendungen gibt, die für zu Hause sinnvoll sind. Äh, ja, da krankt es genauso wie am Anfang für, für VR-Brillen. Ne? Da gab es ja auch kaum Inhalte und ja, aber ich habe mich ganz ehrlich mit dem AR-Thema noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Äh, Berichtigt mich gerne, wenn ich da Mist und Scheiße erzähle. <lacht> Muss ich das jetzt ausblenden. <lacht> äh, gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht sogar eine äh, AR-Brille zu Hause habt und äh, da berichten könnt. Ich bin immer äh, interessiert an solchen Berichten von euch auch. Und äh, ja, arbeiten in äh, Unternehmen, ähm, Zusammen an 3D-Objekten, äh, dafür sind so jetzt wie HoloLens momentan äh, bestens geeignet, wie hier steht. Und äh, ja, Microsoft äh, ist nach der Beinahe-Pleite von Magic Leap äh, da einsamer Marktführer, wie hier steht, äh, in diesem AR-Bereich. Und äh, ja, Magic Leap hat es ja fast äh, zerrissen, sage ich mal. Und äh, die erholen sich, glaube ich, jetzt so ganz langsam wieder. Ja, auf jeden Fall äh, gibt es hier auch wieder ein Patent. Und äh, Samsung hatte vor kurzem schon ein Patent einer eher konsumentenorientierten äh, AR-Brille gezeigt. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, da gibt es auch eine Mix.de-Seite von. Und äh, ja, hier steht es auch. Das neue Patent zeigt äh, zwei Kameras in der Vorderseite. Also hier ähm, natürlich für Objekteerkennung, ne? unseren Raum, ähm, hand -Tracking. Und ähm, ja, wie schon gesagt, die holografischen Linsen werfen das Bild über ein Spiegelsystem, ähnlich wie bei Holo äh, HoloLens, direkt ins Auge des Nutzers. Und äh, das waren die zwei Spiegel, die wir da eben gesehen haben, die so ein bisschen ähm, ja, schräg äh, flach da dran saßen. Die HoloLens 2 schafft äh, nur ein diagonal, diagonales Sichtfeld von ca. 50 Grad. Und da ist natürlich interessant, was Samsung da anpeilt. Über die äh, Hardware wird jetzt momentan noch nicht berichtet. Ja, da bin ich einfach mal gespannt, ähm, wann es da Neuigkeiten gibt. Da werde ich natürlich auch wieder in meiner News-Sendung darüber berichten. Und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz äh, diese Kon konsumentenorientierte äh, Brille. Und äh, das ist ein Bericht von äh, Oktober 2019 sieht so Samsungs erste AR-Brille aus. Und äh, ja, hier sehen wir, sieht so fast aus wie so eine kleine Taucherbrille, würde ich sagen. Und äh, ja, das köst, könnte äh, die, die AR-Brille sein von Samsung. Und äh, da gibt es jetzt aber noch nichts wirklich handfestes zu, sage ich mal, außer hier die, die paar Brillen und Patente, die man so sieht, die paar Brillen, die paar Bilder. Und äh, ja, ich würde es definitiv... Ähm, in die Beschreibung packen die ganzen Links, wenn ihr da Interesse habt, schaut einfach rein, äh, lest euch das Ganze nochmal durch und ja, jetzt kommen wir zu unserer Gaming-Section und äh, als erstes der Zombie-Shooter Propagation. So, da sind wir bei der nächsten News und ich möchte euch das Spiel Propagation vorstellen, was so viel heißt wie Vermehrung und ja. Erstmal gute Neuigkeit, das Game wird umsonst sein, also ihr könnt es komplett umsonst nutzen. Und es wird am 25. September erscheinen und äh, ist ein Wave-Shooter von einem ganz neuen ja, Indie-Entwickler, sage ich mal. Und äh, ja, die haben sich jetzt gedacht, unser erstes äh, wirkliches Spiel möchten wir gerne umsonst rausgeben oder unsere erste Erfahrung, es also soll eine kleine Experience sein eher, glaube ich. So wie ich es verstanden habe, ich konnte es leider noch nicht testen. Ist noch in Klärung, ob ich es für euch jetzt schon vorab testen darf. Wenn ja, werde ich definitiv ein Video dazu machen. Und ja, ähm, wie wir hier schon sehen, es handelt sich um Zombies, um Spinnen. Also alles, was man so gerne hat, ne? <lacht> das äh, dürfen wir dann bekämpfen. Und äh, uns äh, stehen dann mehrere Waffen zur Verfügung. Äh, ja, das wird hier auch ganz toll. Und ähm, ja, hier steht auch Play for Free on Steam. Und äh, wir schauen uns jetzt mal die Steam-Seite an. Und äh, ja, wie ihr seht, der Ben ist auch wieder am Start, ne? <lacht> Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Der ist ja schon, ähm, ja, wie letztens ein Zuschauer äh, geschrieben hat, unser Maskottchen, ne? Also der Ben wird unser Tupac-VR-Maskottchen äh, hier werden. <lacht> Ob der das auch will, weiß ich gar nicht. <lacht> Oder Ben? Ja, der ist froh, dass er hier dabei sein kann. Und ja, ähm... Leider wird es kein, äh, kein Koop-Gameplay, also das wäre schon mega geil. So, so Spiele äh, mag ich am liebsten in, in, im Koop zocken und äh, ja, bisher nur ein äh, Einzelspieler. Und äh, ja, unterstützt wird die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die WMR-Brillen. Wir können im Sitzen, im Stehen spielen und, äh, und so weiter und so fort. Und hier sehen wir die ganze Zeit so ein ja, kleines GIF. Wir schauen uns gleich mal den Trailer an. Und äh, ja, hier sind noch mal die Links zur Webseite, zum Twitter-Account und zum YouTube-Kanal von äh, Propagation oder von äh, one Death studio Und äh, ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den Trailer an. Ich habe ihn selber noch nicht ganz gesehen, ich habe nur mal kurz reingeschaut. Und äh, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Viel Spaß. Okay, okay. <lacht> ja, das war. Propagation und der Trailer war schon ziemlich krass, also äh, blutig auf jeden Fall. Aber äh, in VR, Zombie-Games müssen ja immer blutig sein und äh, Zombies und Spinnen sind ja noch furchteinflößender. Vielleicht sind es auch Zombiespinnen, wer weiß. Ja, ich halte euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden. Äh, wenn ich es vorab spielen kann, testen kann, werde ich es definitiv machen und dann wird es nochmal ein separates Video geben. Ansonsten schaut einfach auf Steam am 25. September rein, da wird es dann freigeschaltet und äh, ja, ich bin auch gespannt, wie es wird und äh, wir werden es dann alle live testen können. Zum nächsten Thema. So, da sind wir beim nächsten Spiel, Gnomes and Goblins und äh, nach meinem Kenntnisstand ist Gnomes and Goblins vor vier Jahren, glaube ich, in die Entwicklung gegangen und so wie es jetzt aussieht, wird es jetzt fertiggestellt am 23. September, also in acht Tagen nach meinem jetzigen Status. <lacht> ja, es ist ein äh, Fantasy-Adventure- als VR-Simulation wohl geplant und äh, ja, man kann so dem Leben der, der Goblins zuschauen, man kann mitmachen und so weiter und so fort. Wir gucken uns gleich einen Trailer an. Äh, so viel habe ich jetzt da äh, noch nicht zugesehen, aber es sieht echt fantastisch aus. Total süß gemacht das Ganze und äh, ja, ich glaube, da kann man schon einige Zeit drin verbringen. Und äh, ja, das Ganze kommt für die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift raus soll im Sitzen und im Stehen gespielt werden oder gespielt werden können und äh, ja, ist von We, We Are und äh, die haben schon äh, The Blue programmiert und äh, ja, wer es nicht kennt, ich äh, werde es mal in die Beschreibung dazu packen, The Blue, da könnt ihr euch mal einen Trailer dazu anschauen und ich bin echt gespannt aufs Spiel Gnomes and Goblins, ich bin gespannt, ob ich es testen darf, <lacht> wäre natürlich nice, weil das sieht so süß aus und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur YouTube-Seite und schauen uns den Trailer an. So, da sind wir beim Trailer und ich würde sagen, wir beginnen direkt und schauen uns mal an, was da so zu sehen gibt. Viel Spaß! Sieht wohl cool aus. das war der Trailer von Gnomes and Goblins und äh, ich muss sagen mega, also hat mir total gefallen ähm, total süß gemacht und äh, ja, was haben wir jetzt gesehen wir haben gesehen, dass wir teilweise kleine Minispielchen haben und äh, ja, da gibt es auch irgendwie diese Floßfahrt, wo die, die Zwerge zu sehen waren, wo, die man auch abwerfen musste, äh, man musste Bewässerungsgräben anlegen und äh, ja, Sachen anpflanzen und äh, um wahrscheinlich das Volk zu ernähren und wie es nachher aussah am Ende, kam man in irgendeiner Halle, wo man, also man sah so eine Statue und ich denke mal, da sollten wir dann sein, dass wir so eine Art Gott sind für, für die Gnome, äh, da sehen wir es auch nochmal im Bild, kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, so gemeint ist und boah, ich will das unbedingt testen, weil das sah so süß aus und so, so genial gemacht, total so, ja, fantasy -mäßig, total abtauchen in diese Welt und äh, ja, dieses, diese Melodie hat es auch in sich gehabt. <lacht> Könnte ein Ohrwurm werden. <lacht> ja, im Großen und Ganzen fand ich es jetzt äh, gut, also für den ersten Trailer und ich bin echt gespannt, wenn es Gameplay gibt, äh, zu sehen gibt und äh, wenn ich es testen darf, werde ich es definitiv auf meinen Kanal ähm, ja, hochladen. Da hat mich gerade meine Katze so ein bisschen gestört. <lacht> ähm, ja, Leute, am 23. September ist es soweit. Gnomes Goblins erscheint dann und äh, ja, ich bin gespannt und was sagt ihr dazu? Gerne in die Kommentare und kommen wir zum nächsten Thema. So, die letzte Spiele-News steht an und äh, da haben wir einmal Ubisoft bringt Far Cry VR in Arcades und auch noch Argos, aber am PC und ja, kommen wir erstmal zu Far Cry. Leider nicht für die VR-Heimsysteme, aber es erscheint 2021 für die VR-Arcades und ja, momentan äh, bin ich mir da nicht sicher, ist das ein guter Schritt, denn äh, in der Corona-Zeit, wie hier auch in dem Artikel steht, sind natürlich auch sehr viele VR-Arcades pleite gegangen, leider, und äh, konnten sich nicht über Wasser halten. Wie auch, wenn man äh, ja, seinen normalen Tagesbedarf an Besuchern nicht decken kann, sage ich mal, und äh, ja kein Geld einspielen kann. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ist es der richtige Schritt von Ubisoft, da VR-Arcade-Spiele äh, zu programmieren? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall heißt der Titel Far Cry VR Dive into Insanity und ist bis zu acht Spielern ausgelegt. Schauplatz sind die aus Far Cry 3 bekannten Rock Islands. Und ja, die Arcade-Besucher treffen dann auf den Bösewicht Vaas und äh, können da wahrscheinlich dann mit bis zu acht Leuten da gegen diese bösen Buben, sage ich mal, äh, kämpfen. Ist natürlich trotzdem äh, interessant. Also VR-Arcades müssen natürlich auch mit, ähm, ja, mit Inhalten gefüttert werden, ist auch ganz klar. Aber momentan bin ich mir nicht so sicher, ob das äh, zur jetzigen Zeit der richtige Schritt ist. Aber gut. Das erstmal dazu. Und äh, da können wir uns jetzt mal kurz den kleinen Trailer hier anschauen. Mhm. Did I ever tell you the definition of insanity? Sah auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, finde ich. Ähm ja, ich sag mal, da in so einer Arcade-Halle rumlaufen mit mehreren Leuten ist natürlich cool und äh, kann ich mir aber jetzt noch nicht vorstellen, wie das Gameplay da wirklich aussieht, weil man kann ja nicht unendlich äh, da auf der Map laufen, ob man dann irgendwann einfach nach vorne teleportiert wird oder so. Müssen wir einfach mal abwarten, wenn es da genauere Infos gibt, wird es mit Sicherheit da nochmal ein äh, News-Video zu geben. Und... Äh ja, sah auf jeden Fall cool aus und äh, der Bösewicht hat es ja auch in sich, ne? Wer Far Cry kennt, der hat den bestimmt geliebt, den Junge. <lacht> ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema und das ist Argos. So, hier sind wir auf der Seite von Ubisoft und äh, die haben Argos entwickelt, A Game of Space und ja, das ist mehr, soll wohl mehr so eine Simulation sein. Ähm, ja, bevor uns den Trailer mal, ähm, ich wollte schon sagen, anwatchen <lacht> anschauen, äh, hier nochmal. mal ein bisschen was zur Story, wir schreiben das Jahr 2057. Die Erde ist verdammt. In einem letzten Schritt, um zu überleben, äh, begibt die Menschheit sich in Hunderten von Schiffen und äh, legt ihre Zukunft in Händen von einer künstlichen Intelligenz, würde ich fast sagen, ähm, um wieder normale, bewohnbare Planeten zu finden und äh, die Zivilisation wieder aufzubauen. So, mal sowas zur Story. Ob das jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. Ähm, ob das mich dann wirklich, wirklich mitreißt. Aber Wir schauen uns jetzt mal den Trailer an. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, das war Argos oder der Trailer zu Argos und ja, was haben wir jetzt gesehen. Also es ist wirklich Simulation. Wir Wir ähm, müssen wahrscheinlich auch immer wieder Sachen ernten, entwickeln, bauen, äh, reparieren und äh, da haben wir ja gesehen, da war so eine, ja... Meteoroid wurde abgefangen, da wurde dann gebohrt, da konnte man äh, Sachen upgraden äh, auf, auf dieses Teil da, auf diesen Roboter oder diesen Ernteroboter da ähm, ja, wechseln. Die Arme konnte man wechseln. Und ja, ich denke mal, so muss man nach und nach sein Raumschiff auch verbessern und so weiter und so fort. Und muss dann irgendwann halt einen vernünftigen Planeten für die Menschheit finden. Und äh, ja, ich kann mir momentan noch nicht das Gameplay vorstellen. Also ich habe da jetzt den Trailer zwar gesehen. Äh, weiß, um was es sich so geht, aber wirklich, wie das Gameplay jetzt aussieht, äh, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, aber sah interessant aus. Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die äh, auf solche Games stehen, besonders diese, diese harten Simulationen. Ich weiß aber nicht, wie krass das Ganze jetzt hier auf Simulationen getrimmt ist. Aber ja, wir werden es einfach erfahren. Und ja, das war's mit der heutigen Show, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Themen habt oder eure Meinung gerne äh, ja, kundtun möchtet, gerne in die Kommentare. Dann äh, können wir gerne miteinander schreiben und äh, ja, uns darüber mal austauschen über ein paar Sachen. Und äh, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Pensack, ciao. <lacht>